Also für uns ist äh, diese Woche in erster Linie eine Woche äh, der Arbeit. Das heißt, äh, wir wollen äh, liefern. Es soll ja auch äh, ein Herbst der Ergebnisse werden und äh, das wird es auch werden. Wir haben in dieser Woche auf der Tagesordnung stehen äh, erstmal die paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ein sehr, sehr großes sozialpolitisches Projekt. Wir werden diese Woche in zweiter und dritter Lesung die Brückenteilzeit äh, auch abschließen. Das ist ein weiteres äh, großes sozialpolitisches Projekt und äh, wir haben äh, gute Kita auf dem Programm stehen und dafür ist unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön zuständig und weil uns das Projekt so wichtig ist, wollten wir da einige Sätze mehr drüber verlieren. Ja, vielen Dank. Ähm, genau.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 Ja, ansonsten haben wir, das hat jetzt nichts mit Gesetzgebungsarbeit zu tun, äh, haben wir einen europäischen Gipfel. Es ist äh, so, dass wir morgen dazu eine Regierungserklärung haben werden. Das ist auch ganz wichtig, weil bei all dem, was hier in Deutschland passiert, ist Europa in den letzten Wochen und Monaten ein wenig aus dem Fokus geraten. Äh, wir werden uns auf diesen Gipfel, die Regierungschefs werden sich mit dem Thema Migration beschäftigen. Das ist für uns ein Kernthema. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir da eine europäische Lösung hinbekommen. Es wird über den Brexit geredet werden. Wir sind da leider mit den Vereinbarungen nicht so weit, wie wir uns äh, das äh, vorstellen werden und äh, wir werden vielleicht auch, nicht nur vielleicht auch, sondern ganz sicher äh, über Italien reden müssen. Wir blicken mit einiger Sorge nach Italien, insbesondere wegen der Haushaltsvorschläge, die da momentan im äh, Raum stehen. Das zum Thema Europa. Am Freitag wird es einen Antrag geben und das ist uns als CDU, CSU Fraktion sehr, sehr wichtig zum Thema Religionsfreiheit. Religion, das persönliche Bekenntnis, ist eines der wichtigsten Freiheitsrechte, das ein Mensch hat. Das ist auf der Welt leider gefährdet und deswegen werden wir da nochmal einen ganz besonderen Akzent setzen. Dabei geht es nicht nur um Christen, sondern es geht um alle Religionen. Religionsfreiheit für alle Religionen ist ein wichtiges Thema. Wir werden dazu einen Antrag haben und wir werden das auch entsprechend weiterhin begleiten.